Hey Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Clash Royale. Ich habe jetzt ungefähr 7, 8 Mal versucht, diese Scheiß-Folge aufzunehmen. Ich habe ähm, bei einer Aufnahme ein großes öffnen gemacht. Das heißt, großes 3 Truhen geöffnet, die Grund- und Gratistruhe. Und da war einfach mein Mikrofon-Sound nicht drauf. Bei der anderen Runde ist dann wieder mein Internet abgekackt. Ich wurde angerufen, getreut. Das Spiel ist abgestürzt. Ich bin jetzt locker schon zwei Stunden dabei, diese scheiß Aufnahme zu machen. Und ja, jetzt nehme ich es auf. Ach, ich hätte euch mal. Kann ich noch abbrechen? Na, natürlich kann ich nicht abbrechen. Man. Es fängt wieder super an. Ich habe mein Deck ein wenig geändert. Naja, ihr werdet ja sehen, wie ich jetzt mein Deck spiele. The fuck? Okay. Danke. Oh Gott, danke, Alter. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du so das hart sagst. Der Tower ist einfach mhm. so viel Wie viel Damage machen diese Achso, ja, die am Anfang so ein Ding 10? so oh, du wirst Scheiß mit dem Ritter und zu haben, alter ja, Baller ruhig deinen scheiß Ding drauf, ist mir egal heute mich kriegt nix mehr auf mich kriegt nichts mehr auf. Nuss, spiele irgendwas. Los, verabschieden von deinem Tower. Deiner Lappen. Da sagt mein Ritter Lutschi. Erster Aufgang, so wow, es fängt mal gut an. Ich habe mal keinen Grund, mich aufzuregen. Ich werde schon heiser. Ich habe sich heilschmessen von den letzten Folgen, weil ich eben so rumgeschrien habe. <lacht> Richtig schmerz bin ich geworden. Komm mach ich mal so. Mal schauen, was er für Abwehrmaßnahmen aushaut. ist oh, ein Spawner, okay. Und das eine Verteidigung ist dann. Oh shit. Schneller, schneller. Alter, da ich jetzt bloß einen scheiß Feier. <lacht> oh Gott, Alter, der macht mich instant weg. Alter, wie viele sind das denn, Mann? <lacht> Drei Millionen. holte sich jetzt auch ins land okay, alter wie viel damage was Ey, was hatten da so viel damage gemacht Ey, ich hasse wenn die sachen dahinter das sind die größten hohen Ich reg mich schon wieder auf <lacht> Alter, ein Xbo, was? Zur Hölle. Alter, was für? hölle junge ist das ein ernst ist das ein scheiß ernst er spielt mit dem scheiß X-Bow. naja gut zu wissen Einfach ein scheiß Expo-User. Und bitte macht das doch einfach kaputt. Oh, nee, ey. Das though. Also, was Was will Oh Gott. Ja nice. Oh warum spawnt er da? Ich hab doch ganz woanders geklickt. Nice, Alter, nice. Doch mal auf dieses Spiel. Und oh, unentschieden, Alter. Der Typ ist so schlecht, man. Dafür, dass er äh, sowas benutzt, sollte man den da hängen, Alter. So ein Lappen. Kommt er mit den. Oh, gegen Level 6 Gegen mit. Kommt er hier mit so Schieß Taktik Taktiken? Gewinnt nicht mal, Alter. Zur Seite mit denen. Danke, Schenk, ich habe noch fünf Dings, äh, So ein richtiges Unentschieden, Alter Komm, sterb bitte, sterb Oh mein Gott, kann der nicht schneller sterben? Super, ey. wie viel Damage das einfach ist Das ist doch nicht normal, man Das ist überpowered, diese Scheiße Ja, danke schön. Wir mir mein Eier. Oh, Mann. Vielleicht habe echt keine Lust mehr auf dieses Spiel. Scheiße Aufnahme verdründet das ganze Spiel. Wir hatten das Spiel schloss Oh, wieder umsonst oh, die Dinger gewöhnt. Der hat einfach 3 Millionen Minions. Macht keinen Spaß. Okay, seit unentschieden alter er hatte viel bessere karten und nun unentschieden nicht schlecht <lacht> so das ist jetzt auch mein letzte und ich habe echt keine lust mehr auf dieses spiel Dieses scheiß let's play fängt mein leben ich habe echt mein ganzes spaß verloren heute weil ich einfach tausend mal neu aufnehmen musste das heißt tausend mal das waren 2000 mal glaubt mir 2000 mal Das hm. macht er wieder frei und ab ist tot. Doch nicht. Oh, das lohnt sogar noch richtig von der Mischel. Level 5. Oh, kann der Riese nicht aber schneller laufen? Sehr gut. Warum geht das nicht? Oh, good game, also, good game. Das war's dann mit der heutigen, obwohl mein sehen, habe ich. Ach, ich habe ein Mensch. Okay, komm, ein Spiel noch. Das ist die letzte Runde. Entweder werde ich jetzt Arena 3 oder ich beende die Aufnahmen und hänge mich. Oh, was? Das stirbt doch. Ja, perfekt. Oh Gott. Ist nicht im Ernst, Alter. Diese Kombi. Was soll ich gegen so eine scheiß Kombi machen? Mann? Alter, mann wie viel Damage ist das denn? Dieser Packer ist übertrieben OP. Jo, Sepp 3 Millionen Damage, Alter Komm, Oh mein Gott, Alter Bitte, bitte gewinnt das jetzt Gewinn das, du scheiß Ja, Ey, der wird's richtig knapp machen Oh, die scheiß Kanone, Alter Feuerball, Feuerball Was no, macht Damage Ich glaube, ich hab gewonnen ja, ich hab gewonnen. Oh mein Gott, Alter. Was war das denn für eine Runde? Gutes Spiel. <lacht> so, und das sollte jetzt mein Aufstieg sein in der nächsten Arena. Jo, <lacht> perfekt. Arena 3. Dann kann ich diesen langen Tag mit 3 Millionen Feldaufnahmen doch noch mit einem Erfolg beenden. Ich bin Arena 3. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich so ein wenig mehr war, ein wenig scheiße war das Video wahrscheinlich. Ich habe gestruggelt mit dieser Kacke. Ich würde mich über ein Like freuen, aber natürlich auch dafür, dass ich heute meinen halben Tag in 20 Minuten Video reingeballert habe. Ich öffne jetzt noch diese Truhe einfach, weil ich Lust habe. Okay, dann haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.